Liebe Zuseher, wir befinden uns in einer Zeit des stetig voranschreitenden technologischen Wachstums. Da Österreich bei vielen Entwicklungen eine eher passive Rolle einnimmt, überrascht es umso mehr, dass wir gerade beim Punkt autonome Kraftfahrzeuge ganz vorne mitwettern. Meine Damen und Herren, selbstverständlich eine Bus ist real, der Bus lebt, der Bus ist Wiener. Wir schalten nun live zu mir in die Wiener Seestadt. Danke ich. Ich befinde mich jetzt hier in Transo wo 2019 in Stadt Wien einen selbstfahrenden Bus auf die Leute loslassen wird. Was aber viele nicht wissen ist, dass eben dieser Bus bereits samstags zwischen 2.30 und nachmittags erste Gehversuche wagt. Spüren wir ihn auf. Ziel der heutigen Spedition wird es sein, dem Bus erste Informationen über das Projekt zu entlocken. Kommt mit. Aus sicheren Informationsquellen habe ich erfahren, dass der Bus da vorne in der Station immer stehen bleibt, Vitamin D tankt und heiße Schlitten anpackert. Rieser! Buschi! Oh, der Bus hat die erste Stellungnahme! Keine Stellungnahme. Bus. Zweiter Versuch. Wir haben jetzt die Schlafstelle des Bus ausgemacht und ich werde versuchen ihn jetzt mit süßen Küssen zu wecken. Wünscht mir Glück. Ey, was soll denn das? Jetzt habe ich die Schnot von dir überall bitten. Erste Informationen für uns vielleicht über das Projekt? Das ist ein Murzhocken, sage ich da. Unter der Woche hantieren die, die Fraßsackeln jeden Tag an mir am Tun. einmal ja, zum Frühstück aber am Donnerstag schaffe ich mehr. Das klingt ja tragisch. Und dann gibt es auch noch o wie die, die mir meine Pause lauflaufen. Ähm, letzte Frage vielleicht ich bin noch. Schneller von Null auf dass du deine Melange aussaufst. Und jetzt schleicht die. Wie man sieht, haben wir den Bus einem sehr guten Tag erwischt. Wir konnten erste Informationen über das Projekt gewinnen und sind schon sehr gespannt, wie es weitergeht.